Ähm, WordPress ist ein blog kann aber auch für Webseiten benutzt werden. WordPress ist ein sehr, sehr einfaches System. Das heißt, ähm, die Bedienung und die ähm, Wartung der ganzen, der ganzen Seite ist quasi sehr vereinfacht. Deswegen führe ich jetzt mal kurz durch die schönsten Funktionen äh, von WordPress, um quasi dort mal einen Überblick zu geben. Hier haben wir jetzt quasi den, ähm, die den Überblick, wenn man sich quasi einloggt im WordPress, man hat quasi eine Schnellübersicht über alles, was quasi gerade im Blog passiert. Wenn wir jetzt Seiten, anle wenn wir jetzt Seiten anlegen würden, haben wir hier einen relativ ähm, abgespeckten ähm, Editor. Die Felder, die ich jetzt hier deaktiviere, die sind standardmäßig nicht aktiv. Das heißt, stand Im Standard sieht der Editor von, von Seiten genau so aus. Das heißt, man hat nur wenige Möglichkeiten, nur wenige äh, ähm, Entscheidungen, die man treffen muss. Das heißt, man könnte jetzt hier einen Titel reinschreiben und ähm, quasi den Text. Und natürlich ist dieser Text auch ähm, visuell formatierbar ähm, und auch Listen und Ähnliches funktionieren hier auf Knopfdruck. Ähm, Besonderes an WordPress ist, dass es eben von der Verwaltung her sehr einfach ist. Das heißt, es ist alles sehr visuell, alles sehr einfach gehalten, um äh, niemanden ähm, zu überfordern. Deswegen ist hier ein Bild-Upload auch relativ simpel gehalten zum Einfügen. kann jetzt aus den Bildern, die jetzt hochgeladen wurden, kann ich eine Galerie erstellen und kann jetzt die Galerie quasi noch sortierungstechnisch anpassen, kann hier noch einen Beitragstext hinschreiben und kann diese Galerie erstellen der Vorteil daran ist, dass, die, dass der visuelle Editor quasi ähm, die Fehler abfängt, die ein Nutzer machen könnte. Das heißt, ich kann dieses Element hier verschieben, ich kann es aber nicht kaputt machen. Ich kann es nur löschen, aber eben nicht durch irgendeinen Fehler ähm, ähm, eben äh, ja kaputt machen. So, wir haben jetzt die Einzelseite. Das heißt, dieses, diese Galerie, die wir gerade eingefügt haben, können wir jetzt hier ähm, sehen. Wenn wir jetzt draufklicken, bekommen wir das Bild in groß, haben gleichzeitig eine Klickstrecke, weil das ja eine Galerie ist. Das heißt, wir können es jetzt hier durch, die, durch diese Galerie durchschauen und können aber auch wieder zurück zu dem Hauptbeitrag. Hier oben in der Navigation, die man ja eben ändern möchte, kann man relativ einfach... Menüelemente hinzufügen. Das heißt, wir haben hier schon verschiedene Elemente und können diese eben ähm, relativ einfach zwischen den, zwischen den Punkten hin und her schieben. Und die Seite, die wir gerade angelegt haben, können wir hier auch jetzt zuordnen und können die nach ganz oben schieben und können sagen, diese Seite heißt ähm, ähm, das Produkt und haben damit quasi das Menü geändert. F5. Das heißt, wir haben jetzt hier das Produkt und gleichzeitig alle Elemente, die wir jetzt gerade verschoben haben, sind genauso im Frontend angeordnet. Das Frontend wiederum wird durch das wird durch das Theme generiert und es gibt ca. Also 5000 äh, freie Themes. Es gibt ähm, Premium-Themes, die man kaufen kann und eben auch auf, auf der Webseite sonst freie Themes. Ähm, Erweiterungen für WordPress gibt es auch einige. Man kann äh, zum Beispiel verschiedene Zusatzfunktionen damit nachrüsten. Es gibt ca. 20 bis 25.000 verschiedene Plugins für diese Lösung. Und ja, damit hätten wir einen kurzen Überblick über WordPress gegeben. Mehr dann eben am Stand.